In diesem Videotutorial zeigen wir, wie Sie in Tuval generierte Noten nach TIS exportieren können. Klicken Sie zuerst auf Bewertungen. Noten werden in Tuval grundsätzlich aus den Bewertungen aller Aktivitäten des Kurses generiert. Bevor Sie nun den Notenexport starten, ist es empfehlenswert, die Bewertungen noch einmal zu überprüfen. Wenn alle Bewertungen feststehen, Klicken Sie auf den Reiter Export. Anschließend klicken Sie auf Notenexport TIS. Es öffnet sich eine Übersichtsseite, wo Sie zuerst mit dem Parameter sichtbare Gruppe festlegen können, ob die Noten aller Studierenden oder einzelner Gruppen exportiert werden sollen. Wenn Sie dieses Element nicht sehen, müssen Sie den Gruppenmodus für den Kurs aktivieren. Dies wird Ihnen im Multimedia-Tutorial Gruppen erstellen und einsetzen gezeigt. Als nächstes müssen Sie nun wichtige Eingaben für die Exportdatei machen. Wählen Sie zunächst jene Vortragende aus, die als Prüferin auf dem LVA-Zeugnis eingetragen werden soll. Bestimmen Sie danach analog die Assistentin der Lehrveranstaltung. Mit dem dritten Parameter Prüfungsmodus geben Sie bekannt, wie die Prüfungsnote zustande gekommen ist. Hier stehen Ihnen die Optionen beurteilt, schriftlich, mündlich sowie schriftlich und mündlich zur Wahl. Geben Sie nun Ihre Auswahl bekannt. Im Eingabefeld geben Sie das Prüfungsdatum ein. Im Abschnitt Teilnehmerinnen werden nun die beurteilten Studierenden aufgelistet. Die Anzeige wird durch die aktuell aus TIS abgefragten Studienkennzahlen ergänzt. Sie können nun mit Hilfe der Kontrollkästchen entscheiden, welche Studierendennoten exportiert werden sollen. Ein Tipp. Mit der ersten Schaltfläche »Nur beurteilte auswählen« können Sie schnell nur jene Studierenden markieren, die eine Bewertung erhalten haben. Mit der zweiten Auswahlfunktion nur Beurteilte mit aktiver Einschreibung auswählen, können Sie jene Studierenden markieren, die sowohl Bewertungen erhalten haben, als auch unter dem Register Teilnehmerinnen über eine aktive Einschreibung verfügen. Wenn alle Daten sowie die Auswahl der Studierenden vollständig ist, können die Noten mit Hilfe der Schaltflächen TIS CSV-Datei exportieren, in eine Datei abgelegt werden. Diese generierte Datei enthält nun alle für TIS benötigten Daten. Die CSV-Datei kann auch mit einem beliebigen Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel kontrolliert werden. Wechseln Sie nun zur LVA-Seite in TIS. Der Bereich, in dem Sie in TIS Beurteilungen hochladen können, befindet sich unter dem Hauptreiter Durchführung Sowie dem Unterpunkt Beurteilungen. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Beurteilungen importieren. Es öffnet sich eine Seite, auf der Sie die in TuVille generierten CSV-Dateien hochladen können. Klicken Sie zunächst auf Durchsuchen. Wählen Sie nun die zuvor gespeicherte CSV-Datei aus. Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf Importieren. Unten bei Vorschau wird nach erfolgtem Upload eine Vorschau der erkannten Datensätze angezeigt. In der rechten Spalte, Fehler, können Sie stets erkennen, ob es beim Importprozess zu Problemen gekommen ist. Um die Datensätze endgültig nach TIS zu importieren, Klicken Sie nun auf Speichern.